Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch was, was ziemlich, ziemlich vielen wahrscheinlich von euch gefallen wird, nämlich wie man sehr schnell und sehr einfach eine Erdnussbutter selbst zubereiten kann. Und alles, was ihr im Prinzip dafür braucht, ist etwas Salz, etwas Agavendicksaft und Erdnüsse natürlich. So, und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. Das ist dann also das fertige Glas. So schaut's aus. Also 400 Gramm passt wirklich sehr gut für so ein etwas höheres, normales Einwegglas. Dann, ihr habt gesehen, ich habe die unbehandelten Erdnüsse genommen. Nicht geröstet, nicht gesalzen. Mag ich persönlich am liebsten, einfach weil ich dann die Salznote selbst bestimmen kann. Natürlich könnt ihr auch von vornherein die schon fertig gerösteten und gesalzenen nehmen, die so im Handel überall zu kaufen gibt, auch bei Veganik natürlich. Und könnt mit denen sofort arbeiten. Macht es noch etwas kürzer vom Arbeiten her, aber ihr habt es nicht ganz so individuell. Und ich persönlich finde, dass wenn man nur die gesalzenen Erdnüsse nimmt, dass es dann ein bisschen zu salzig wird. Aber das ist Geschmackssache. Also ihr könnt es auch gerne damit probieren oder ihr hantiert vielleicht, macht halb-halb oder sowas. ja Okay, das Ganze schon mal als Tipp. Dann, wie ihr es generell nachmachen könnt was ihr für Zutaten braucht, hier unten drunter findet ihr die Zutaten und auch den Zubereitungsschritt. Und wenn ihr das Ganze etwas crunchy mögt, lasst einfach einen Teil der Erdnüsse erst zurück, zermahlt und püriert die anderen und am Ende gebt ihr die nochmal dazu, püriert nochmal etwas durch, aber nicht mehr ganz so stark und dann habt ihr eine schöne crunchy Variante von einer Erdnussbutter. So, dann war es das für heute und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!